Was gestern oft passiert ist, in meinem Flight, und es war bei allen Spielen. und es passierte eher, wenn wir einen Bunker vor uns hatten, aber oft was es auch mit Eisen. Auf jeden Fall passierte es da, da, wo wir den Ball hochschlagen wollten. Und ich mache jetzt den Schlag vor, und vielleicht könnt ihr sehen, was ich verkehrt mache. Am besten auf der Seite stehen. Super. Und ich habe jetzt ein Pitching Wedge in der Hand wie ihr. Und ja, ich möchte mal Ball hinter der 50 aufkommen lassen. Aber schaut bitte meine Bewegung an. Oberkörper Gewicht. kommt hoch, ne? Was ist äh, Oberkörper? Ja. Kommt hoch. Das Gewicht ist das Gewicht, vorne. das Gewicht war? Also rechts im Treffmoment, also ja. hinten. Aber warum ist das passiert? Vielleicht könnt ihr die Ursache sehen. Ich mach's wieder ja. vor. Volker, du darfst nicht sagen. Zu so viel geguckt. Zu <lacht> so viel geguckt. Oh. Ja, ich muss daran arbeiten. <lacht> das ist auch super. So, nein. Falsch. Falsch. Guck wieder. Ich mach sehr langsam. Ah. Underschön. Ich schon vorne drauf gehabt, Gewicht. Das der der Gewicht ja. Beim Ausholen genau, war ich mit dem Gewicht da vorne und im Treffmoment war ich hinten. Man nennt es ein Reverse Pivot. Man weiß das drauf, und man muss das Gewicht auf die linke Seite bekommen. So was tut man, man steht schon vorher links. Und beim Ausholen geht man nach links. Aber das Problem ist, das wissen wir wie Walze mein Gewicht ist auf dem falschen Bein. Und von dieser Position kann ich nicht weiter nach vorne mein Gewicht verlagern. Ich, ich, ich verlagere dann in die falsche Richtung. Und wenn ich dann in die falsche Richtung verlagere, treffe ich den Boden zu früh oder ich toppe den Ball. So, der Falk hat eine super Übung gemacht, was eigentlich für ihn sehr wichtig ist. Was er selber nicht macht, kannst du kannst einmal vormachen bitte. Und äh, irgendwann entschied er am Loch 13 damit anzufangen. Und plötzlich hat er auch besser Golf gespielt. Stefan, könntest du bitte dastehen? Kannst du es ne, ein bisschen? Super. Okay, so zeig mal die Übung bitte. Aber ich habe das gemacht, weil ich merkte, ich wurde müde, wurde unkonzentriert, meine Fehler haben sich geholfen. Ich habe die Verbindung nicht mehr zu den Füßen und zu den Beinen bekommen. Und dann habe ich halt das geschwungen und habe während des Schwingens die Beine mitgenommen. Okay, so was ich ja gut finde ist. Machen wir weiter bitte, einfach weiter. So, man sieht eine Verlagerung nach rechts, dann nach links. Es ist okay, nach rechts zu verlagern. Hauptsache, man bleibt mit dem Kopf in der Mitte. Man müsste nicht rühre gehen. Machen wir bitte weiter. So, so, was man hier sieht, ist, dass er automatisch das Gewicht auch nach links verlagert. Er trifft jetzt den Boden in der, in der Abwärts- oder in der Aufwärtsbewegung. Wirst du jetzt den Boden bei der Übung während der Schläge nach unten geht oder nach oben? Nach oben. Nein? Falsch. Wann sollte jetzt den Boden treffen? In der Abwärtsbewegung oder in der Aufwärtsbewegung? Abwärts. Abwärts. Der Schläger kriegt den Ball hoch. Und du musst den Ball in der Abwärtsbewegung treffen. Das ist für euch alle wichtig. Alle wichtig. So, holen mal bitte aus. So, jetzt ist das Gewicht leicht rechts. Aber ich merke, du ja, wolltest ja. ja, ja, wieder ja. nach da. Ja, ja, ja, ja. Und jetzt von da, willst du automatisch das Gewicht nach links verlagern. Und schau mal, was jetzt passiert. Du triffst den Ball in der Abwärtsbewegung, nicht nach da. Und das ist, was wir üben wollen. Darf ich ganz kurz den Ball schlagen? So, mit dem Gedanke werden wir jetzt alle unsere Pitching Wedges nehmen. Da ist ein riesiger Bunker oder Wasser hinten, vor uns. Aber das stört uns nicht. Wir wissen, dass wenn wir den Bar gut treffen, dass er hoch fliegen wird. So, Gewicht nach rechts, nach links und schau, wo meine Endposition ist. Ich muss aber erstmal auf diese Seite kommen. Rechts, dann links. Das ist ein schöner Tanz. Aber es muss da starten, bevor wir nach da gehen. Okay, das üben wir jetzt zusammen.